Jan, du willst Aachen lebenswerter machen. Was macht eine lebenswerte Stadt für dich aus? Also ich wünsche mir, dass das Leben in Aachen lebendig, sicher, nachhaltig und gesund ist. Und dafür würde ich mich sehr gerne einsetzen. Denn so eine lebendige Stadt ist für mich eine Stadt voller Menschen, wo das Leben pulsiert, wo es Neues zu entdecken gibt, wo man Neues auch kennenlernen kann. Eine Stadt, wo man sich gerne oft und lange aufhält. Eine Stadt, wo gute Nachbarschaft entstehen kann. Eine Stadt, wo man einander da ist, wo man sich umeinander kümmert. Was bedeutet gute Nachbarschaft für dich eigentlich? Also ich glaube, dass eine Stadt der guten Nachbarschaft auch immer eine kinderfreundliche Stadt ist. Das heißt, dass wir Kindern den Raum verschaffen für Freiheit, für Neugier, für das selbstständige Entdecken und Eigenständigkeit Lernen in einer Stadt. Ich glaube, damit schafft man auch immer eine Stadt für alle. Und genau dafür möchte ich mich einsetzen, dass Aachen den Freiraum erhält, sich zu einer kinderfreundlichen Stadt zu entwickeln, dass das Land genau das möglich macht. Ja, und ein wesentlicher Baustein dahin ist die solidarische Verkehrswende. Solidarische Verkehrswende heißt, wir setzen vor allen Dingen auch die leisen Verkehrsmittel, also das Zu-Fuß-Gehen, das Radfahren, Bus und Bahn, damit wir dann mehr Orte haben, die so angenehm sind, dass man da sich auch mal für einen Plausch mit der Nachbarin oder dem Nachbar trifft, wo dann gute Nachbarschaft entstehen kann. Und dazu gehört natürlich auch Barrierefreiheit, also dass man gut von der einen zur anderen Straßenseite kommt. Und natürlich auch die Wohnqualität soll nicht unter Verkehrslärm leiden. Du bist durch dein Engagement für ein fahrradfreundliches Aachen-Lokal bekannt geworden. Wie möchtest du die Verkehrswende von Düsseldorf aus weitergestalten? Ja, hier in Aachen war ich Mitinitiator beim Radentscheid Aachen. Und was mir da sehr gut gefallen hat, ist dieses konkrete Arbeiten an der Verkehrswende. Und das würde ich gerne auch in Düsseldorf im Landtag fortsetzen. Also das konkrete Arbeiten an der Verkehrswende und an einem Verkehr, der klimaneutral ist. Und dazu brauchen wir barrierefreie Gehwege, wir brauchen sichere und komfortable Radwege, aber auch Busse und Bahnen, die pünktlich sind und die bezahlbar sind. Damit man auch ja, ohne Führerschein gut im Leben zurechtkommt, auf dem Weg zur Schule oder zur Arbeit, in der Freizeit, wenn man Familie und Freunde besuchen will. Und dafür brauchen wir einen Plan für Alternativangebote, um Staus und Lärm zu vermeiden. Wir brauchen aber auch einen Plan für den Autoverkehr. Und da würde ich mich sehr gerne engagieren.